L wie Longi. Eine Longi ist im Grunde genommen nur eine lange Überhose. In den meisten Fällen sind die Longis Wollüberhosen. Und zum Vergleich zeige ich dir eine kleine, normale Überhose und du siehst, die Longi ist einfach länger. In dem Fall brauchst du deinem Kind in den meisten Fällen nichts mehr anderes noch anzuziehen an den Beinen. Es ist ja schon geschützt.